Wir verlassen akatea am 16 mai und fahren nach opu war sehr schön hier in dem tal der wasserfall voll die leute total nett und wir haben so viel früchte geschenkt gekriegt Heute sieht das doch viel ruhiger aus, als das Mal, als wir hier reingefahren sind. Hier draußen ist es doch immer noch ganz schön wellig und haben 15 Knoten Wind. Eigentlich wollten wir da in die Bucht, aber da gehen genau die Wellen rein und die zwar mal noch um das westliche Kap, nach Hakaehu. Kaum sind wir um die westliche Ecke rum, peitscht es plötzlich mit 30 Knoten und Wellen. Und wir müssten also jetzt genau gegen an, da hinten um dieses Kap noch rum. Das wird noch spaßig. Das ist wieder so ein Ding, was keinen Spaß macht. Wir haben zwar nur noch 3,6 Meilen, aber wir wissen leider nicht, ob es da ruhig ist. Und wir fahren momentan zwei Knoten voll gegen die Welle und gegen 23 Knoten Wind. doch einigermaßen ruhig aus hier. Wir laufen in die Bucht von HKEU ein. Ich glaube, hier können wir die Nacht ruhig verbringen. Eine herrliche Bucht haben wir gefunden. Die Annette macht Jetzt unseren Ahnenbot fest. Das ist immer nicht so einfach, vielleicht müssen wir uns da irgendwann was Neues einfallen lassen. Der ist dazu da, dass also die Ankerwinch entlastet wird. Eingehakt in der Kette. Der Glückhabe geht da jetzt auch runter. Dann wird auch das noch so ein bisschen runter So sieht das dann da aus. Hier in dieser wunderschönen Bucht geht die Annette ihrer Lieblingsbeschäftigung nach, nämlich hier den, das Heck der Leimleit zu schrubben. Das sieht aber schon gut aus, oder? Bist du schon zufrieden? Landausflug hier in dieser traumhaften Bucht. Hier laufen die Pferde wild rum. Und die Annette ist heute auch nicht angebunden. Was für ein Benjamin! Und ein riesen Baum. Hm. Seht ihr die? Da laufen die wilden Schweine. So eins hätten wir ja gerne mal auf dem Grill. Ja, aber du bist ja aber ein Großes, ne? Tust du mir was? Du hast gar keine Angst, ne? Du bist ja auch nicht eingesperrt, du kannst doch hier raus. Ja, die denken vielleicht, es gibt Fressen, ne? Ja. Na, ihr sieht aber schon gut aus. Ja, und stinken tut ihr auch. Und da wurden wir auch gleich zum Essen eingeladen. Es gibt Spaghetti mit Pick. Was ist uh, Pick in... in uh, Good time. Good time. Good time. Puaka. Puaka. Mhm. Jetzt gibt es wie überall hier noch ein paar Pampelmusen, weil der Baum, der hängt ja voll. Jetzt wird geerntet. Das hier das Haus. Also super aufgeräumt. Hier ist die Küche. Und neuerdings haben sie halt auch eine Gefriertruhe und Solarstrom. Jetzt geht's zum Brotfruchtbaum. Ja, guck mal, ist da oben alles ein Brotfruchtmist. Ja, das Mobili, was sie hier haben, das sieht schon ein bisschen makaber aus. Das sind alles Schweineköpfe. Die Leute hier, die sind so nett, die haben all das hier für uns gepflückt aus ihrem Garten. Wir haben pampelmusen Orangen, Limonen, eine riesige Brotfrucht, Sternfrucht, Avocados und Pommes de Canel, eine super süße Frucht. Die Annette macht uns jetzt hier einen Smoothie. Ja, wir haben so viele Früchte jetzt hier geschenkt bekommen, die müssen auch alle verarbeitet werden. Mit einem heißen Ritt geht es Richtung Hatiheo. Dort gibt es ein kleines Dorf und dort wollen wir ein nettes Geburtstag verbringen. Momentan sind 20 Knoten Wind und wir sind natürlich wieder hart am Wind. Hier. Was ist passiert? Es ist alles durch die Halle geflogen. Alles, aus dem Netz oben raus. Die Wasserkanister durch die Gegend, obwohl sie eigentlich hinter der Bank waren. Also es rumpft ganz gut. Ja, wir haben eine richtig schöne Welle breitseits gekriegt. Aber es sind ja nur sechs Meilen. Wir laufen ein in Tatiheu. Es ist wirklich gigantisch, hier diese Felsformationen, Ein ganz kleines Dorf da vorne und es sieht auch schön ruhig aus. Unser heutiges Geburtstagskind, ja. die Annette. Alles Liebe und Gute für dich. Danke schön. Ich habe eine Kette geschenkt bekommen. Echt? Dann halt die mal an. Tiefer. Ah. Echt, Und hier geht Heute zum Geburtstagsessen. Mal gucken, was die Annette uns da ausgesucht hat. Also es konnte naja, nicht viele viel aussuchen. Auswahl gibt's auch nicht, oder? Nee, ist nur das einzige Restaurant hier auf der ganzen Insel. Es gibt als Geburtstagsessen Nukuhiva-Ziege mit Reis, aber äh, mit Kokos. Und Knoblauch. Und? Mit Reis, ähm, Rotfrucht und keine Ahnung irgendwas. <lacht> Muss ich jetzt probieren. Aber schmeckt, oder? Sehr lecker. Hier werden die Ahle gefüttert. beautiful. Et elle, elle va pas ah, sur le rocher, il y a un autre sur le Bambino. rocher. Regarde, voilà la deuxième, un petit. Voilà, les deux petits, ça va être la maman ou pas. Oh, oh. <laughs> Vorsichtig, ne? Ja. Super! Heute am 20. Mai verlassen wir wieder Atiheu und entgegen äh, allem, was wir gelesen haben oder was auch in der steht, haben wir hier sehr gut geankert, es war ruhig und äh, sehr angenehm, dieses Dörfchen. Jetzt geht es einmal um die Ecke rum nach Anna Die ist total lecker, die Avocado. Aber ein bisschen sehr, sehr groß für ein Frühstück. Das sind die, die haben wir in der letzten Bucht geschenkt bekommen. Auf dem Landweg von Anao nach Haiteu bin ich jetzt hier oben angelangt am Pass und hoffe jetzt hier ein Empfangssignal zu haben, um endlich unsere Wanden bestellen zu können. Nach unserem Abstieg, da oben gab es tatsächlich ein bisschen Internetkontakt, haben wir hier ein Restaurant gefunden und wir bekommen sogar ein Bier. Essen gibt es leider nicht, weil die Tochter Geburtstag hat. Wasser aus den Bergen, frisch aus dem Wasserhahn. Aber heiß, heißes Wasser. Aber die Kulisse ist schon toll. Was, hallo? Das zählt nicht. Ich wollte das filmen, wenn du da reinspringst. In den Sonnenuntergang. Oh, Mensch. Oh, der dauert doch noch ein bisschen, der Sonnenuntergang. Wie ist denn das Wasser? Schön. Oh, Irgendwann in der letzten Zeit, also auf unserer Überquerung, ist uns hier der Rutscher weggerissen, ganz oben am Segel. Jetzt versuche ich das mal mit unseren Mitteln hier zu ersetzen. Gut, dass ich bei Frau Bremer Handarbeitsunterricht hatte. Oh, das ist falsch. Zu kurzen Faden genommen. Jetzt werde ich den suchen, hier zu verknoten. Okay? Oh, den Rutscher vernäht und jetzt ziehen wir den wieder ein und hoffen, dass das auch hält. Zum Vatertag hat die Annette hier richtig aufgefahren und der Michael ein paar Leckereien von Land mitgebracht. Es gibt Camembert, richtig gute Salami, frisch gebackenes Brot, Mango Chutney, Oliven aus Mexiko, Corona-Bier aus Mexiko, Rotwein aus Argentinien und Gurken aus dem Spreewald. Das lassen wir uns jetzt mal schmecken. Ich laufe schon mein Leben lang mit Teva Outdoor Sandalen rum, aber sie werden immer schlechter in der Qualität. Die sind jetzt ja mal gerade ein Jahr alt und da ist jetzt hier die Lasche weggerissen. Na, jetzt versuche ich, da eine neue Lasche dran zu nähen und das dann unten einzukleben und hoffe, dass es dann ein bisschen hält. Weil hier kriegt man nämlich solche Sandalen nicht. Und ich brauche ja irgendwas zum Wandern. Der auf Teufel komm raus. Ich <lacht> <lacht> I did yakakai tiki, tu yahakai, e vivita to nur noch passen und das werden wir wahrscheinlich morgen oder übermorgen probieren super hat schnell funktioniert 14 tage oder vielleicht drei wochen aber da